Ich bin Student und ich studiere Germanistik an einer Fakultät in London. Ich bin Stunden im letzten Jahr und habe nur noch eine Prüfung, die ich ablegen muss. Danach kann ich mir eine Abreitstelle suchen und mit meinem Berufsleben anfangen. Deutsch habe ich mit fünf Jahren gelernt. Damals ist meine Familie nach Deutschland ausgewandert und wir haben acht Jahre lang in einer kleinen Stadt in der Nähe von München gewohnt. Als wir wieder nach London zurückkamen, habe ich den Kontakt zu meinen deutschen Freunden nicht abgebrochen und so habe ich die Sprache auch nicht vergessen. Später habe ich beschlossen auch Germanistik zu studieren. Meine Eltern wollten mich überreden etwas anderes zu studieren, aber ich habe mich für Germanistik entschieden. Morgen ist es soweit. Die letzte Prüfung und ich bin damit fertig. Den Stoff kann ich auswendig. Und wenn alles fertig ist, gehe ich mit meiner Familie und meinen besten Freunden feiern. Ich habe schon einen Tisch in unserem Lieblingsrestaurant reserviert. Eine Überraschung habe ich auch, denn vor zwei Tagen habe ich ein Stellenangebot gefunden und ich habe auch schon nächste Woche ein Vorstellungsgespräch.